Hallo, wir wollen euch heute zeigen, wie wir ein Firmware-Update via SD-Karte an unserem zweidraht draht bus monitor WBM 87 oder WBM 87.1 machen. Wie gesagt, hier erstmal das Update via SD-Karte. Ab der Firmware-Version 1.6.9 können wir das Update auch online machen. Das zeigen wir euch im Anschluss. So, ähm, Wir suchen uns... Also ihr habt von uns eine Mail bekommen, da habt ihr einen Link zu dieser Update-Datei oder zur Anleitung vielmehr dazu. Ich zeige euch das direkt auf unserer Seite und zwar hier. So, wir müssen die neue Firmware runterladen, dafür müsst ihr allerdings ein Google-Konto haben. Dann kriegt ihr diese Datei angezeigt und die laden wir uns runter, zum Beispiel für den DX47, also BBM 87 dem WBM 871 oder DX471 und das ist unser kleiner Monitor, der 4,3 Zoll DX439. So, die Datei wird geladen. So, noch ein kleiner Hinweis. Wir entpacken hier erstmal nicht. Wir haben lassen das mal im Download-Ordner. Bitte nach dem Update genau die Schritte durchführen, so wie sie hier stehen. Nicht irgendwie und nicht denken, dass man es irgendwie, irgendwas macht, sondern bitte genau so. Dafür gibt es eine Anleitung und ich möchte euch bitten, genau die dann auch zu befolgen. So, wir lassen uns die Datei im Ordner anzeigen. So, wo haben wir sie? Hier haben wir die Datei. Da gehen wir auf Downloads. Wir kopieren die Datei, also das ist der gezippte Ordner und schnappen uns eine leere Micro SD-Karte bis 32 GB und kopieren diesen gepackten Ordner hier rein. Wichtig ist, wir brauchen zum Entpacken Winzip oder Winrar. Bitte nicht mit Windows oder irgendwelchen anderen komischen Programmen entpacken. Wir klicken bitte rechts und gehen auf hier entpacken. Dann gehen wir in den Ordner, kopieren den Update-Ordner, der muss DX47 oder DX471 Update heißen, gehen wieder zurück ins Root-Verzeichnis, also ins Hauptverzeichnis und gehen hier auf Einfügen. Das dauert einen Moment. So, so muss das aussehen, den Rest können wir theoretisch rauslöschen also nur diesen ordner brauchen wir und den stecken wir dann oder also diese microsd karte stecken wir dann in den micro sd karten -Slot unseres monitors bitte beachten richtig rum reinstecken die karte muss einrasten Na, die ist federnd gelagert ich sage es bloß weil es manchmal wir haben unsere microsd karte erfolgreich in den monitor micro sd karten -Slot eingesteckt und wollen nun unser firmware update via sd karte machen Wichtig ist, ähm, das Firmware-Update via SD-Karte geht nur bis zur Version 1.6.9. Also diese hier ist schon darüber, das müssen wir online machen. Ich zeige es euch trotzdem mal, wo dieser Menüpunkt wäre. Und zwar unter Allgemein SD-Karte. Und hier müsste unten drunter dann Firmware-Upgrade stehen. Na, wir prüfen, ob die Micro-SD-Karte erkannt wird. So. Und machen unser Firmware Update. Nach dem Firmware Update startet der Monitor neu und ihr nehmt die Einrichtung vor, so wie wir das zum Eingang ähm, erklärt haben des Videos. So, hier in diesem Fall machen wir unser Firmware Upgrade online. Der Server ist in Ordnung. Wir müssten halt bitte in der Anleitung, die wir Ihnen oder die wir euch gezeigt haben, bitte schauen, ob der Ladencode korrekt ist. Gehen dann als nächstes auf Prüfen. Und dann auf Installieren. Das Update sollte eigentlich relativ schnell geladen sein. Nach dem Update startet der Monitor automatisch neu. Das Neustart wird euch immer durch Blinken der Lampe angezeigt. Wenn das Blinken aufhört, ist das Update abgeschlossen. Nach dem Update bitte dann noch die Einstellungen vornehmen, wie wir sie euch dann gleich zeigen werden. So, der Monitor startet neu, wird durch Blinken unserer grünen Lampe angezeigt. Ist er online, hört das Blinken auf und er ist da. So, nach dem Update müssen wir noch ein paar Einstellungen vornehmen. Wir gehen wieder auf WLAN, schalten die Wi-Fi-Switch ein. Normalerweise sollte unser WLAN übernommen werden, also aus den vorangegangenen Einstellungen kann allerdings sein, dass wir das neu verknüpfen müssen. Dann tun wir das halt und zwar suchen wir unser WLAN aus, geben unser Passwort ein. Und verbinden verbinden trennen so der versucht sich jetzt zu verbinden ist verbunden wir gehen zurück auf die startseite gehen auf ruf einrichten gehen auf weiterleiten Gehen auf Einstellung, gehen auf Allgemein, schalten Bild bei Weiterleiten an, damit wir auch, wenn es klingelt, auf beiden parallel das Bild bekommen. Also auf dem Smartphone und auf dem Monitor. Dann gehen wir auf Standard verwenden. sehen auch oben steht noch Test-ID, das muss weg, da muss der Account des Monitors hinkommen, haben wir jetzt und dann gehen wir auf manuelle Registrierung und der müsste zeigen, Registrierung existiert schon oder ähnliches. Schauen das ist normal. Registrierung, okay. Im Nachgang sollte hier ein Häkchen drin sein und das Update ist abgeschlossen. Wir können den QR-Code einscannen mit der App und die Weiterleitung ist eingerichtet.